total nett hier von vom, ähm, holen, ne? holen. holen also holen ist stadt holen camping der ist total nett total lieb haben irgendwie auch gleich so eine ähm, wanderroute irgendwie empfohlen wo halt wo wir halt absolut gar kein menschen sehen so ein kleiner insider tipp da werden wir wahrscheinlich morgen lang gehen mal gucken und jetzt soll hier ähm, diese brücke jetzt hier vorne soll eine brücke sein an der drei feen leben und ein kobold unten also der kobold soll unten leben das ist wohl irgendwie eine legende wir sind auch wirklich überhaupt keine Menschen. Das ist schon mal, das ist mal echt ein geiler insight tipp gewesen hier. Da soll der Kobold irgendwo leben da unten. Dieser Brücke hier. Strafe auf der Straße und sie starren uns an. Oh. Okay, ich wollte doch keinen Stress machen. Danke! Tack, tack! Tack, tack! So! Puh. Das war echt heftig. Aber, der Ausblick ist extrem gut. Wir sind hier vorne, hier vorne noch einem anderen Deutschen begegnet, der oben geschlafen hat. Wir haben ein bisschen Tee gegeben. Ich habe die letzte Wurst. Anja, das letzte Wurstbrot haben wir weggegeben. Verschenkt. Aber es war okay, der war nett. Der ist hier irgendwie zwei Tage, einen Tag hoch. Der einen Tag jetzt runter hat hier gepennt, auch oben und ja wir gucken jetzt wir da hinten die Straße hier vorne irgendwie zu den Baum vorbei da versuchen wir jetzt hinzukommen um runterzulaufen Meine Damen und Herren, kuriose Dinge ereignen sich hier. Das ist unsere sind wirklich Hotel, also komm mal nach Hause. Ach, ja. Jo. Wir laufen hier einfach mal so rum. Doch, so, frei rum. Hallo! Machen ja. wir kurz mit dem Stock halten? Ja. Möchtest du einen Apfel? Möchtest oh, ich einen Apfel sind haben? Ich bin echt freundlich. Ne? Ja. Hallo. <lacht> du einen Wollen wir den Apfel geben? So, Anne sag mal hallo. Hallo. <lacht> ja, Die Anne sitzt gerade drüben frisch noch. Wir müssen uns noch ein bisschen frisch und fertig Mann. Ähm, wir haben heute den vorletzten Tag, aber wir haben etwas tolles bekommen gestern. Wir haben gestern das hier bekommen. Vom äh, Campingplatz sitzt er hier in holen. Bei dem Campingplatz ähm, das ist Rentierfleisch. Das ist ein schönes Rentierstück. Ähm, und damit gehen wir jetzt nach draußen und packen es auf den Grill drauf. Achso, wir müssen natürlich noch ein bisschen äh, für den Geschmack ein bisschen einziehen kann, dann ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer haben wir auch noch geholt. Also, ist halt jetzt so der perfekte Ausgang von unserem Trip. Wir haben den letzten Abend heute. So, also unser äh, Feuer brennt und ähm, jetzt packen wir das Rentier mal rauf. Wir haben hier ein kleines Blutnetz geschaffen. So, nicht wundern, das hier ist kein Rentierpenis. Das ist eine Bratwurst, die haben uns doch mal gekauft. Ja, Aber jetzt gucken wir mal, wie es gleich wird und wie es gleich schmeckt. So, wie man sieht, es Rentier hier schon gut am Braten. Es riecht extrem lecker, also wirklich extrem lecker. Und, ähm, oh, das war gerade eine Wurst. Die ist jetzt nicht mehr essbar. Da haben wir nur noch eine Wurst. Florian wagt es. Geht baden. Doch kalt? Ja. Äh, wir warten jetzt hier auf der, an, äh, in Christiansand <lacht> äh, auf die Fähre. und Wir ähm, ja, haben jetzt noch ja, knapp eine Dreiviertelstunde bis zum Check-In. Also ich glaube, wir haben die... Ich glaube nicht, das weiß ich. Ähm, die Zeit auf jeden Fall... Sehr, sehr genossen Auf jeden Fall. Ähm, also norwegen ist echt ein wunderschönes land die Trolltunga tour haben wir nicht gemacht jetzt ähm, aufgrund des wetters das war einfach viel zu viel zu unbeständig die ganzen tage über jetzt ja, ist auch nicht mehr das haben wir ja jetzt gehört stimmt. Was, man, was wir uns vorgestellt haben ja, ne? also ja. die norweger haben uns ja eigentlich auch fast davon abgeraten weil das ja. so überlaufen ist das ganze ja, ne? ja das haben wir ja beim ur breen ledger jetzt mitten in der saison also in der Mitte August gefahren, Anfang August, Mitte August. Ähm, selbst da war es ja schon ziemlich, ziemlich voll an diesem Gletscher. Und bei der Trolltunga, also der eine Norweger hat uns erzählt, dass sie dieses Jahr mit äh, 135.000 Touristen rechnen, die auf die Trolltunga hoch wollen. Und äh, wenn man sich überlegt, äh, was da dann so, äh, dass es ja im Prinzip nur so zwei, drei, vier Monate gibt, wo man wirklich äh, da auch auch hochgehen kann, gefahrlos, oder in Anführungszeichen gefahr, ja, gefahrlos, ähm, dann ist es schon ziemlich heftig und das wollten wir halt nicht. Und dann, ähm, das heißt also, wenn man wild campen möchte und äh, nicht auf den Komfort einer Toilette verzichten möchte, ähm, auf den Routen gibt es immer ähm, öffentliche Toiletten, die kann man auch ganz gut nutzen. Und es ist außer wirklich, wenn man eine sucht. Außer wenn man eine sucht. Wenn man eine sucht, findet man keine. Ähm, aber grundsätzlich ähm, haben wir jetzt auch festgestellt, ähm, ja, dass man einfach drauf losfahren kann. Das ist alles super super sauber, die Norweger sind alle echt sehr zuvorkommend, ja. sehr nett. Von daher, wir kommen nächstes Jahr wieder, wahrscheinlich ja, auch Fall über Schweden ja. ja, und freuen uns schon. Jetzt gucken wir mal, was wir über die Flautlein rüberkommen. Wir ähm, hier bis zum Ende geschaut. Hat, ich glaube, glaub, wir haben mindestens zwei oder drei Teile. Ich denke mal eher zwei Teile. Äh, vielen Dank. <lacht> Lasst gerne ein Like da. Ähm, und ja, ich meine, wir sind jetzt keine Norwegen-Experten oder so wenn ihr trotzdem Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein, dann versuchen wir zu beantworten. Naja, also genau, wir fahren jetzt zurück. So, so. bis dann.